Dual Leben himmlischer Wesen in gleichem Bewusstseinsstand und stetigem Herzensgleichklang Teil 1 Botschaftsthemen Gerechtes Gleichheits- und Harmonieprinzip der himmlischen Wesen in ihren Dualverbindungen Unvorstellbar für die Menschen In der größten himmlischen Urzentralsonne, aus der alle kosmischen Lebensformen hervorgegangen sind, befinden sich zwei im Dualliebeverbund zusammenwirkende Wesen ohne Körperform. Das darin enthaltene gigantische Wissens- und Energiebewusstsein wird über die unpersönliche Ich Bin-Gottheit, auch universeller Liebegeist genannt, koordiniert, die in herzlicher und versorglicher Weise die Ganzheitsschöpfung, himmlische und außerhimmlische Welten, energetisch versorgt und verwaltet. Bedeutung der Wesenseigenschaft des göttlichen Ernstes für die himmlischen Wesen und Menschen Nicht die Namengebung für das herzlichste zentrale himmlische Liebewesen ist von Bedeutung, sondern die innige Herzensverbindung zu ihm. Einweisung durch einen himmlischen Lichtboten Seid herzlich gegrüßt, ihr Menschen mit geöffneten Herzen für das himmlische Leben. Für die herzensguten, gottverbundenen Menschen, die sich aufrichtig vorgenommen haben geradlinig in das himmlische Sein zurückzukehren, wäre es jetzt schon wichtig, in ihren Ehen und Partnerschaften die herzliche und gerechte Wesensgleichheit zu leben die in unseren himmlischen Dualverbindungen eine Selbstverständlichkeit ist. Dies rät euch der Gottesgeist durch mich, einen himmlischen Lichtboten, besonders an, da er weiß, dass die früheren Fallwesen auf der Erde eine Änderung der himmlischen Dualrichtlinien vorgenommen haben. Sie wollten das gerechtgebende und empfangende Duallebensprinzip der himmlischen Wesen nicht, Deshalb programmierten sie in die atmosphärischen Schichten und in die menschlichen Gene gegensätzliche Informationen ein, die bewirken sollten, dass sich Menschen unbewusst von ungleichen Partnern angezogen fühlen und einer von ihnen die beherrschende Rolle übernimmt. Nun ist dies in eurer Welt eine alltägliche Gegebenheit und verursacht unsagbares Herzensleid. Viele irreführende Anschauungen und Behauptungen über Partnerschaften brachten die Fallwesen in dieser Welt in Umlauf die der Gottesgeist nach und nach zu berichtigen versucht. Er hat dafür einen herzensoffenen Künder gefunden, der erfreulicherweise für den Gottesgeist zur Beschreibung himmlischer Dualverbindungen einige wichtige Erfahrungen in seiner Partnerschaft gesammelt hat und durch seine herzliche Verbindung zu seiner Partnerin der Lebensweise himmlischer Dualwesen ein großes Wegstück näher gekommen ist. Nun stellt der Gottesgeist über mich. Ein himmlisches Wesen, das freiwillig seine Bildersprache aufnimmt und sinngemäß unverändert an den Künder weitergibt, einige Falschaussagen richtig. Viele geistig orientierte und gutwillige Menschen sind bis zum heutigen Tag durch die falschen Belehrungen über gefallene Künder die durch ihre Überheblichkeit und himmlisch fernen Verhaltensweisen keine göttlichen Botschaften mehr empfangen konnten und unwissend über diese Gegebenheit von jenseitigen erdgebundenen Religionsfanatikern inspiriert wurden, irregeführt worden. Dadurch sind sie zu der falschen Auffassung und Überzeugung gekommen, dass im himmlischen Sein das männliche Wesen mehr der gebende und dominierende Teil einer Dualverbindung bzw. Ehe wäre. Doch diese Behauptung steht völlig im Gegensatz zu der Gegebenheit himmlischer Dualverbindungen. So ihr wollt, könnt ihr euch in der folgenden göttlichen Botschaft noch ausführlicher zu diesem Thema informieren, auf die euch der Gottesgeist hinweist, Bedeutung der Urteilchen positiv und negativ, für die Entstehung der Schöpfung und das himmlische Dualleben. Seid euch bitte dessen bewusst, die inkarnierten Fallwesen leben gegenwärtig vorwiegend in ungleichen Partnerschaften. Dem himmlischen Dual Gleichklang entgegengesetzt. Legt bitte diese ungerechte Lebensweise, die in partnerschaftliche Uneinigkeiten und große Schwierigkeiten führt, beiseite und lasst euch von innen durch göttliche Impulse in unsere himmlische gerechte und herzliche Dual- und Wesensgleichheit weisen, dann habt ihr es in den jenseitigen Bereichen leichter, dem himmlischen Sein näher zu kommen. Viele Irrtümer gibt es für gottverbundene Menschen in dieser Welt der vielen Täuschungen auf die der Gottesgeist über Künder aufmerksam macht. Schon früher versuchte er über Jesus die gläubigen Menschen aufzuklären, damit sie sich von den religiösen Lehren und ihren Falschaussagen abwenden und den Religionsfanatikern keinen Glauben schenken, die dem liebsten universellen Wesen Gott, unterstellten, er würde durch schmerzliche Zulassungen die Menschen zur Besinnung rufen, damit sie ihr falsches Verhalten einsehen und umkehren. Versucht bitte unser mildherziges und geordnetes himmlisches Lebenssystem zu verstehen, an dem alle himmlischen Wesen in herzlicher Weise mitgewirkt und ihre ausgereiften Eigenschaften, Erfahrungen und ihren Wissensreichtum der unpersönlichen Ich Bin-Gottheit bei ihrer Erschaffung übertragen haben. Seitdem verwaltet sie unsere ihr übertragenen Wesensspeicherungen mit ihren höchsten Liebeempfindungen. Sie möchte keinem Wesen wehtun und ist immer darauf bedacht das Beste aus ihrem Herzen an alle Nachkommen unserer Urschöpfungseltern zu verschenken. Deshalb denkt bitte um, ihr herzensoffenen Menschen mit einer gereiften Seele und verabschiedet euch von der irreführenden Aussage geistig unwissender Menschen, dass es eine Zulassung Gottes gäbe. Dies gab es aus der himmlischen Sicht noch nie und wird es für die himmlischen Wesen sowie auch in den Fallbereichen auf alle Urewigkeit niemals geben. Für das eigenständige Fallsein der abtrünnigen Wesen in der geteilten Schöpfung wurden von den himmlischen Wesen keine Zusatzregeln geschaffen. Sie leben frei und unabhängig von den reinen Wesen in den von ihnen geschaffenen feinstofflichen, teilmateriellen und vollmateriellen Welten mit eigenen Gesetzmäßigkeiten bzw. von ihnen dafür geschaffenen Lebensprinzipien. Auch wenn sich viele weit von den himmlischen Lebensweisen entfernten, darf sich der Gottesgeist in ihr freies Leben nicht einmischen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die himmlischen Grundgesetze bzw. Richtlinien nur für die Lebensweise der himmlischen Wesen und ihre Welten geschaffen worden sind und sich die abtrünnigen Wesen für ihre Fallwelten eigene kosmische Gesetzmäßigkeiten und Lebensregeln – passend zu ihrem Bewusstsein – ihrer gewünschten Lebensweise und Planetenstrahlung geschaffen haben? Seit dem Zeitpunkt ihres aluserimlischen Lebens nahm ihr Lichtkörper an Energie und Strahlung ab und ihre Lichtpartikel begannen eine Hülle nach der anderen zu bilden, in welchen ihre gegensätzlichen Verhaltensweisen gespeichert bzw. abgelegt wurden. Diese prägten zunehmend ihr Bewusstsein und entfernten sie von ihrer ehemaligen himmlischen Lebensweise. Ihre Verhaltensweisen, die den himmlischen Grundgesetzen und Eigenschaften nicht entsprachen, wurden deshalb nicht in ihre Lichtpartikel aufgenommen, sondern um diese herum in feinstofflichen Hüllen gespeichert, weil die Lichtpartikel eine ungesetzmäßige, außerhimmlische Speicherung abstoßen. So haben die Ureltern und ihre Nachkommen die Lichtpartikel im Kern programmiert, damit jedes Wesen kosmisch unsterblich bleibt, auch wenn es sich außerhalb himmlischer Welten mit himmlisch fernen Lebensweisen völlig umhüllen sollte. Wer sich aber vom Fallsein zu uns ins Himmelreich zurückbegeben möchte, der wird herzlich gebeten, sich für unser bewährtes Liebeprinzip wieder mehr und mehr zu öffnen. Nur so kann sein innerer Lichtkörper von himmlisch fernen Verhaltensweisen befreit und von einem himmlischen Planeten angezogen werden. Bitte versteht es richtig, der zweipolige Liebestrom Gottes fließt auch im Fallsein. Ihn kann aber in dieser einpoligen Welt nur jener Mensch aufnehmen, der für Gott in seinem Inneren herzlich aufgeschlossen ist. Er wird sich ihm aus seiner Barmherzigkeit und Güte liebevoll verschenken, ihm aber niemals wehtun. Gott im Ich Bin-Liebestrom will immer das Beste für alle seine Wesen, auch wenn sie von ihm zurzeit noch nichts wissen wollen. Jesus Christus und viele himmlische Wesen, die sich freiwillig für den Heilsplan Gottes inkarnierten, um die Gesamtschöpfung vor der Zerstörung durch tiefgefallene, geistig entartete und hochmütige Wesen zu bewahren, waren stets darauf bedacht, die durch ihre Inkarnation geerbten kaltherzigen Verhaltensweisen ihrer Vorfahren aus dem Fall in warmherzigere zu verändern und diese mehr zu leben. Dabei kamen sie im seelisch-menschlichen Bewusstsein den herzlichen Eigenschaften der himmlischen Wesen immer näher, wie zum Beispiel der himmlischen Sanftmut und Barmherzigkeit. Doch sie konnten sie nicht vollendet nachleben wie es die weitentwickelten himmlischen Wesen stets tun. Das war ihnen deshalb nicht möglich, weil die früheren Fallwesen, die den Menschen schufen, in die Gene vorsorglich eine Fülle von Informationen einspeicherten, die gegen die herzlichen Lebensweisen der himmlischen Wesen gerichtet waren. Diese bewirken, dass die gläubigen Menschen die himmlischen Eigenschaften nur unvollständig leben können bzw. es ihnen kaum gelingt hochschwingend an die himmlischen Lebensspeicherungen der Seele auf der Gefühlsebene heranzukommen. Wenn gläubige Menschen auf ihrer Gefühlsebene durch kaltherzige und eigensüchtige Verhaltensweisen verpolt bzw. belastet sind, dann können sie sich nicht vorstellen, dass Gott, die zentrale Liebekraft, die freien himmlischen Wesen ohne Drohungen und herrschsüchtige Weisungen berät. Diese Menschen neigen noch dazu sich gottfältlich als ein machtausübendes und züchtigendes Liebewesen vorzustellen, das jederzeit in das Leben eines Menschen gewaltsam eingreifen könnte. Deshalb glauben sie irrtümlich weiterhin an die Zulassungen Gottes. Diese religiös fehlgeleiteten Menschen bittet der Gottesgeist über einen himmlischen Lichtboten, macht euch ein herzliches und mildtätiges Bild von Gott und denkt über die logischen himmlischen Lebensweisen mit euren inneren Herzensempfindungen nach. Bedenkt bitte, würde der gerechte universelle Liebegeist mit Zulassungen in unsere gemeinsame Schöpfung eingreifen, dann wäre er selbst außerhalb der herzlichen himmlischen Gesetzmäßigkeiten, welche die Barmherzigkeit und Freiheit enthalten, die er aber für alle Schöpfungswesen herzlich verwaltet und aus denen er für sie wirkt. Gebe es Zulassungen Gottes, dann wäre er indirekt der strafende und züchtigende Gott, der einerseits die Wesen über alles liebt aber andererseits durch gewollte Zulassungen Vergeltung übt. Fragt euch einmal in einer ruhigen irdischen Lebensphase, wessen Unterstellung das wohl sein kann. Prüft bitte mit eurem Herzen, ob ihr den unbarmherzigen und herzlosen Aussagen der religiös hochgestellten Menschen über Gott noch weiterhin Glauben schenken wollt. Viele der Herzensmenschen haben noch nie darüber nachgedacht, was es heißt, einen gerechten und liebevollen Gott zu haben, der immer bemüht ist für sämtliche kosmischen Wesen alles zu tun, was ihm möglich ist. Doch das ist ihm in den materiellen Welten der in der Schwingung und Strahlung tiefst gesunkenen Wesen, die sich schon lange außerhalb des himmlischen Seins befinden, sichtbar und fühlbar kaum möglich. Die menschlichen Verhaltensweisen und Bewusstseinsspeicherungen, die von den himmlischen Lebensrichtlinien weit abweichen, verhindern dies. Wahrlich! Ihr lebt äußerlich in einer gefühllosen Welt und vom himmlischen Leben fast ganz abgeschnitten. Diesem kann ein Mensch innerlich nur dann näher kommen, wenn er ehrlichen Herzens gewillt ist, wieder in die himmlischen Prinzipien, es sind herzliche, sanfte, gerechte und friedliche Wesenseigenschaften, einzutreten. Die meisten gläubigen Menschen können verständlicherweise durch ihre geistige Unwissenheit nicht erkennen und abschätzen, auf welchem tief schwingenden himmlisch fernen Planeten sie zurzeit leben. Dazu fehlt ihnen zum Vergleich das Wissen vom Gottesgeist über Künder, die aus der himmlischen Quelle schöpfen. In ihrer Unwissenheit können sie sich kaum vorstellen, dass es im Himmelreich nur sanfte und gütige Lebensregeln in herzlicher Verbundenheit mit allen Wesen gibt. Sie haben sich durch viele Inkarnationen an das unbarmherzige Gesetz der Fallwesen gewöhnt, deshalb fällt es ihnen schwer umzudenken und in eine mildherzige und sanfte Lebensausrichtung der himmlischen Wesen einzutreten. Wahrlich, die nach der göttlichen Wahrheit dürstenden und suchenden Menschen haben nun in der irdischen Endzeit die große Möglichkeit, sich geistig umfangreich zu orientieren. Viele geistige Informationsangebote stehen ihnen zur Verfügung und auch göttliche Botschaften über Künder. Es bietet sich ihnen ein reichhaltiges Angebot über die Facetten des himmlischen Lebens an, die von den früheren Fallwesen entweder bewusst nicht ins irdische Leben hineingenommen wurden oder im Laufe vieler Epochen durch die Zerstörungen ihrer Kulturen in Vergessenheit gerieten bzw. verschüttet wurden. Dazu zählen auch die himmlischen Lebensgrundsätze der Gleichheit aller Wesen und der Herzensgleichklang im Dualleben. Wollt ihr jetzt die in großer Fülle angebotenen Weisheiten aus dem himmlischen Leben überdenken, annehmen und mit der göttlichen Hilfe schrittweise verwirklichen, dann erspart ihr euch im Jenseits eine mühsame Wegstrecke zurück ins Himmelreich. Das wünscht ein reines Lichtwessen den Menschen und Seelen, die noch außerhalb des himmlischen Seins leben, aber immer bereit sind, ihr Herz für die göttliche Liebe zu öffnen. Nach der göttlichen Weisung durfte ich euch über den Künder die göttliche Bildersprache ungekürzt weitergeben, die euch in die nachfolgende Botschaft einführt. Aufklärung über die Gleichstellung des männlichen und weiblichen Prinzips. Mein liebe Wort des Ich Bin offenbart sich zur Abendstunde eures irdischen Tages. Die herzliche Absicht meines universellen Liebegeistes ist es, die geliebten Wesen in der himmlischen Abwesenheit über das himmlische Leben aufzuklären und sanft und verständnisvoll, unter der stetigen Beachtung ihrer Wesensfreiheit, ins Himmelreich zu weisen. Dies ist mir aber nur dann möglich wenn sie mehr geistiges Wissen haben. Durch gelebte Erfahrungen ihres himmlischen Wissens können sie erkennen, weshalb es gut und wichtig ist, von manchen weltlichen Verhaltensweisen nach und nach frei zu werden. Oftmals rief ich über schlichte mediale Menschen, Künder, vergebens nach ihnen. Ihre innere Abgewandtheit vom himmlischen Leben ließ es nicht zu, mich, den Liebegeist, im inneren Wort zu hören. Alles, was ich an himmlischen Lebensregeln dem Volk vom Stamme Davids im irdischen Leben offenbarte, wurde immer mehr verwässert. Deshalb rufe ich nun wieder nach den geliebten himmlischen Wesen hier auf Erden, um unsere gemeinsam geschaffenen himmlischen Richtlinien klarzustellen, die im Laufe von Jahrtausenden von den himmlischen Wesen aus dem Volk Davids oft vollkommen missverstanden wurden. Sie wurden derart verändert, dass ihnen heute nur noch ein kleiner Auszug davon zur Verfügung steht. Diesen Auszug aus unseren ehernen himmlischen Grundsätzen der selbstlosgebenden und bewahrenden Liebe im Ich Bin missverstanden und missverstehen die inkarnierten Heilsplanwesen auch heute noch. Nicht wenige von ihnen glauben immer noch, dass das Ausgleichen der himmlische Lebensprinzip auch einen Ungerechtigkeitsaspekt beinhalte. Sie nehmen heute noch irrtümlich an. Das weibliche Wesen sei vom himmlischen Lebenssystem mehr in die Nehmerrolle gestellt worden und deswegen hätte es in der Dualverbindung, ehe -Partnerschaft, sich gegenüber dem männlichen bestimmenden Wesen mehr zurückzuhalten. Dies ist aber ein großer Denkfehler und Trugschluss vieler geistig orientierter Menschen. Mit ihrer Auffassung befinden sie sich weit vom himmlischen Gleichheitsleben entfernt. Unser ewiges Liebeprinzip im himmlischen Sein ist die ausgleichende Gerechtigkeit und dies wird auch auf alle Urewigkeit so bleiben. Das heißt, dass das männliche himmlische Wesensprinzip dem weiblichen in gebender Weise nicht überlegen, sondern gleichgestellt ist. Das kann im himmlischen Lebenssystem, ausgehend von den beiden Urteilchen in eurem Seelenlebenskern, nicht anders sein. Auch in der himmlischen Dualverbindung geschieht stets die gerechte Lebensweise. Würde das weibliche Wesen mehr in der Nehmerrolle stehen, dann würde es sich bald von ihrem Herzen, dem Lebenskern, abgestoßen fühlen. Bitte bedenkt, die sich aus der Urzentralsonne ständig in die Ganzheitsschöpfung verströmenden Liebeenergien, energien des Ich Bin müssen in der Wechselwirkung der Urteilchen, positiv und negativ, zueinander immer gleich anziehend schwingen und pulsieren. Würde ein Urteilchen niedriger schwingen bzw. weniger pulsieren, dann könnte keine Energie erzeugt und weitergegeben werden. Alles im kosmischen Leben ist auf einen Energiegleichstand ausgerichtet, deshalb kann es nicht sein, dass sich das weibliche Wesen im Dualbund der Herzen gegenüber dem männlichen in der gebenden Weise zurückhält. Dies entspricht nicht dem schöpferischen, himmlischen Einheitsbewusstsein der feinstofflichen Atome, Teilchen, und auch nicht dem der Dualwesen. Sie erhalten in der Dualverbindung nur dann neue Evolutionsenergien aus der Urzentralsonne, wenn sie sich liebevoll gleichgebend und nehmend zueinander verhalten. Diese Gesetzmäßigkeit findet auch bei den beiden Urteilchen in der himmlischen Urzentralsonne statt und wurde auf die Dualverbindungen übertragen. So ist unser himmlisches Leben ausgerichtet. Nun könnt ihr euch fragen, ob ihr unserem gerechten Dual-Lebensprinzip schon nahe gekommen seid negative Auswirkungen auf das menschliche Leben durch die gegensätzlichen Körperzellenprogrammierungen der früheren Erschaffer. Bei sehr wichtigen geistigen Neuheiten bzw. einem euch noch unbekannten Wissen, versucht mein Liebegeist durch Wiederholungen euer menschliches Bewusstsein aufzubereiten. Habt bitte Verständnis dafür. Versucht auch unser himmlisches Leben, das in kaum einem Lebensbereich dem euren gleicht, weitsichtiger zu verstehen. Gäbe es bei den himmlischen Lichtwesen im Dualverbund eine ungerechte Verhaltensweise zueinander, dann kämen sie niemals zu einer schöpferischen Energievermehrung und einer weiteren Evolution. Würden sie nicht in der gerechten Wechselwirkung der Energien zueinander stehen, das heißt, sich nicht gleichmäßig einbringen wollen, dann könnten ihnen aus der Urzentralsonne keine neuen Energien zufließen, weil das himmlische Sein in allen Lebensbereichen auf Gerechtigkeit aufgebaut ist. Das himmlische Sein mit allem Leben ist einst von unseren Ureltern und ihren Nachkommen auf einer logischen und gerechten Energieverteilung aufgebaut worden, die nach wie vor unverändert aktiv ist. Der riesige feinstoffliche Kern mit den beiden Urteilchen in der himmlischen Urzentralsonne wurde auf eine ausgleichende Pulsierung ausgerichtet. Nur so ist er in der Lage die einfließenden Energien, diese die beiden Urteilchen ständig erzeugen, zu speichern sie in einem kosmischen Zyklus zu vermehren und an alle Lebewesen der Ganzheitsschöpfung abzugeben. In einer anderen Weise funktioniert der Lebenskern, energetischer Antriebsmotor, der ewigen Lichtwesen, in dem die eingegangenen Energien aus der himmlischen Urzentralsonne gespeichert werden. Die ständige Weitergabe einer bestimmten Energiemenge aus ihm bzw. seinem inneren Selbstenergiespeicher an die Lichtpartikel des Wesens geschieht dann nach vorgegebenen Programmen, dem Bewusstsein des Wesens speziell angepasst. Die himmlischen Wesen setzen immer ihre vorhandenen lichtbewusstsein bei ihren Betätigungsmöglichkeiten oder sonstigen Dualverhaltensweisen umsichtig und abwägend ein. Doch der Lebenskern der Wesen ist auf die ihm zyklisch zufließenden Energien aus der himmlischen Urzentralsonne angewiesen, weil er keine Energien selbst erzeugen kann. Durch die hochschwingenden rotierenden Urteilchen kann er die himmlischen Energien über eine Lichtschnur anziehen, diese im Kern aufbewahren und an das Lichtwesen wieder abgeben. Doch wenn sich ein Wesen von den himmlischen Lebensregeln und Eigenschaften abgewendet hat, bewusst oder unbewusst aus geistiger Unwissenheit, dann rotieren die beiden Urteilchen im Lebenskern des Wesens immer langsamer und die traurige Auswirkung davon ist, dass der Lebenskern immer weniger himmlische Energien anziehen kann und die weitere schlimme Folge davon ist, dass der Lichtkörper des Wesens einen bedrohlichen Energieabfall nach dem anderen erlebt, weil die Energieversorgung der Lichtpartikel zunehmend abnimmt. In diesem Zustand befinden sich zurzeit unzählige tiefgefallene Wesen in materiellen und feinstofflichen lichtschwachen Fallbereichen. Daraus erkennt ihr, dass der innere Lichtkörper, Seele, und auch der Mensch in dem eure Seele einverleibt ist, beide Energiekörper sind und nur durch nachfließende Energien ohne Störungen funktionsfähig bleiben können. Deshalb rate ich euch, mit euren Lebensenergien umsichtig und sparsam umzugehen. Wahrlich, die grobstofflichen Atome besitzen deshalb keine himmlischen Speicherungen, weil die früheren Fallwesen ihre niedrig schwingenden und lichtarmen Welten in einer anderen Beschaffenheit haben wollten. Dies gilt auch für die feststofflichen Zellatome des menschlichen Körpers. Sie beinhalten Speicherungen, die gegen das himmlische aufbauende, bewahrende und gerechte Einheitsleben gerichtet sind, deshalb sind sie im feststofflichen Zustand nur kurzlebig. Durch die gegensätzlichen Speicherungen der Erschaffer des Menschen, abtrünnige himmlische Wesen, befindet sich der materielle Teilchenkern der Zelle in einer niedrigen Schwingung. Die beiden pulsierenden Teilchen in ihr können die gespeicherten Energien nicht lange halten, deswegen benötigen sie von außen stets neue einpolige Nachschubenergien. Die Zellatome sind von den früheren Fallwesen bewusst nicht auf zweipolige göttliche Energien ausgerichtet worden, da sie mit dem Ziel lebten, sich für immer und vollständig vom reinen himmlischen Leben zu verabschieden. Wie ihr vielleicht aus anderen göttlichen Botschaften über diesen Künder erfahren habt, wurde ihre selbstzerstörerische Absicht von Christus, in Jesus von Nazareth und vielen himmlischen Getreuen verhindert. Nun könnt ihr geistig orientierten Menschen vielleicht besser verstehen, weshalb der menschliche Körper nur kurzlebig ist. Seine Zellen können nicht lange im lebensbewahrenden Zustand verbleiben, weil sich die Energie der Urteilchen im Atomkern stets abbaut. Da ihnen die Ausrichtung auf zweipolige himmlische Energien wegen der gegensätzlichen genetischen Speicherungen fehlt, fanden die früheren Fallwesen eine andere Möglichkeit, um ihre Inkarnationen zu verlängern. Über die Gene gaben sie den Zellenspeicherprogramme zur Zellteilung ein. Bevor eine Zelle durch eine Energieverminderung im Zellkern nicht mehr lebensfähig ist, sollte sie sich vorher teilen in den ursprünglichen Zustand zurückkehren und die Aufgabe der vorher aktiven Zelle übernehmen. Dieser Erneuerungszustand der Zellen sollte sich im menschlichen Körper so lange wiederholen, bis die genetisch übertragenen Energien verbraucht sind. Dies ist dann der Augenblick, wo der Mensch nicht mehr lebensfähig ist, weil die Versorgungsenergien für eine normale Funktion lebenswichtiger Organe fehlen. Dieser genetische Zellsteuerungsvorgang ändert sich aber bei seelisch ständig hochschwingenden Menschen, die stets aus der inneren himmlischen Quelle ihrer weit gereiften Seele zweipolige himmlische Energien schöpfen können. Diese himmlischen Zusatzenergien können ohne weiteres den Zellerneuerungsvorgang um ein Vielfaches verlängern. Doch bei den geistig weit gereiften Menschen bestimmt die von größeren Belastungen ziemlich freie Seele wann sie ihr menschliches Haus zur himmlischen Rückkehr verlassen möchte. Das überlasse ich, der universelle Liebegeist, ihr immer frei, obwohl ich sie nachts, im Tiefschlaf des Menschen, darum bitte, für die innere Menschheit in dieser dunklen Welt noch auszuharren bzw. einen bestimmten irdischen Zeitraum durchzuhalten. Wie ihr gutwilligen Menschen aus der kurzen Schilderung erkennen könnt, können mein Liebegeist oder auch die reinen himmlischen Wesen den Menschen deshalb nicht geschaffen haben, weil unser himmlisches Lebenssystem stets auf ein beständiges, immerwährendes Leben ausgerichtet ist, was bei den Lichtpartikeln der reinen himmlischen Lichtwesen der Fall ist. Wer von euch noch glaubt, mein Liebegeist oder die himmlischen Wesen hätten nach meiner Weisung diese Welt und den Menschen erschaffen, der weiß noch ziemlich wenig von der himmlischen Realität. Ihm wünscht mein Liebegeist die innere Erleuchtung, damit sein menschliches Bewusstsein das ewige kosmische Leben klarer erfassen kann. Seid euch bitte dessen bewusst, dass der Lebenskern eures inneren Wesens Seele, von unseren geliebten Urschöpfungseltern für alle kosmische Zeiten auf Wesensgerechtigkeit und Wesensgleichheit geschaffen worden ist. Deshalb können die himmlischen Wesen nur in einem ausgleichenden und gerechten Lebensprinzip zusammenleben. Dies fördert die Schöpfungseinheit und erweitert ihr Bewusstsein im unvergänglichen ewigen Leben. Freut euch jetzt schon darauf! Wollt ihr wieder in der göttlichen Schöpfungseinheit leben, dann bemüht euch die allumfassenden himmlischen Lebensregeln zu verwirklichen. Versucht in euren herzlichen Partnerschaften das Gleichheitsprinzip der himmlischen Wesen zu leben, indem das männliche und weibliche Prinzip im gleichen Masse gibt und empfängt. Nur so können sich die Lebenskerne eurer Seelen ständig magnetisch anziehen, neue Kräfte erzeugen, abgeben und wieder empfangen. Ein anderes Prinzip für die reinen Wesen im himmlischen Sein gibt es nicht und wird es niemals geben. Wenn ein weitgereifter Künder meinem unpersönlichen Liebegeist sein Herz im Gebet verschenkt und sich wünscht, das Wort des himmlischen Urvaters zu hören, dann kann er dies aus dem himmlischen Ich Bin-Liebeverbund vernehmen, und so geschieht es jetzt auch. Nun spreche ich zu euch über das gigantische Bewusstsein der unpersönlichen Ich-Bin-Gottheit als euer Urschöpfungsvater, da wir vier Wesen aus dem Ich-Bin-Liebe-Verbund, Christus und sein Dual, mein Dual, eure Schöpfungsmutter und Ich, dies abwechselnd im Inneren Wort tun können. Diese Regelung haben wir himmlischen Wesen mehrheitlich gewollt, als wir gemeinsam mit großer Freude und Dankbarkeit mit der Schaffung der unpersönlichen Ich-Bin-Gottheit begonnen haben um in die Wesensgleichheit und in ein neues unpersönliches Lebenssystem einzutreten. Wir übertrugen ihr dann alle in unserem Bewusstsein vorhandenen Speicherungen, wodurch sie das höchste Schöpfungsbewusstsein aufweist. Seitdem ist sie unsere unpersönliche, herzliche Wegweiserin für unser fortschreitendes Evolutionsleben. Darüber könnt ihr in der Botschaft Erschaffung des genialsten, herzlichsten und persönlichsten Wesens, Gott, durch himmlische Wesen mehr erfahren. Nun erfahrt ihr von mir, eurem Urvater, ein neues Wissen, das die innere Menschheit in dieser Deutlichkeit noch nicht gehört hat. Es war euch bis jetzt unbekannt, weil die menschlichen Gehirnzellen der Künder bisher nicht imstande waren, ein höher schwingendes Wissen aus der himmlischen Quelle aufzunehmen. Erst dann, wenn ein Künder sich selbst dazu überwindet, die himmlischen Lebensrichtlinien nach und nach mehr zu verwirklichen, die er über die innere Liebesprache der Ich bin Gottheit erfahren hat, öffnen sich in seiner Seele weitere Seelenpartikel mit himmlischen Wissensspeicherungen, über die ich weitere Details durch sein seelisch-menschliches Bewusstsein übermitteln kann. Diesen Zustand kann nur ein intensiv gottverbundener Mensch mit medialen Fähigkeiten und mit der stetigen Orientierung auf die ihm schon bekannten himmlischen Eigenschaften und Lebensregeln erreichen. Sollte er sich in einem Lebensbereich noch hochmütig und stolz gegen unser himmlisches Lebenssystem verhalten, dann kann er sich niemals in den nach den himmlischen Grundsätzen wirkenden Ich-bin-Liebestrom hoch einschwingen und auch kein weiteres Wissen aus dem himmlischen Leben aufnehmen und verstehen. Mensch und Seele müssen dazu weitgehend in einer Einheit leben, damit die weit entwickelte Seele ihren Menschen ganz mit zweipoligen Kräften umhüllen kann. Erst dieser Zustand ermöglicht einem demütigen Künder der mit dem inneren Wort aus der himmlischen Quelle nie öffentlich auftritt tiefgreifende und ihm bisher unbekannte himmlische Eigenschaften in seinem Oberbewusstsein aufzunehmen und niederzuschreiben. Aus der himmlischen Sicht der Ich-Bin-Gottheit, die die größte universelle Wissensdatenbank herzlich verwaltet, sind die Botschaften jedoch unvollkommen, da das menschliche Bewusstsein die himmlischen Lebensweisen nur begrenzt verstehen kann. Doch sinngemäß und in kleinem Umfang ist es einem weit gereiften Künder möglich, die himmlischen Mitteilungen aufzunehmen und einigermaßen geistig richtig einzuordnen. Diese sind für jene Menschen sehr kostbar und nützlich, die geistig noch weiter wachsen wollen und aufrichtig die himmlische Rückkehr anstreben. Seid ihr unter diesen Menschen? Dann könnt ihr wahrscheinlich die nächsten Botschaftsschilderungen aus dem himmlischen Sein gut einordnen. Nun führe ich euch, euer Urvater, in das himmlische Leben ein damit ihr dieses etwas besser verstehen könnt. Immer wieder bitten die himmlischen Wesen den universellen Liebegeist im Ich Bin, ihnen Auskunft über Wissensdetails von einer zu erschließenden himmlischen Evolution zu geben. Wenn das Wissen von einem der himmlischen Wesen oder den Wesen des Ich Bin-Liebeverbundes stammt, dazu gehöre ich, euer Urschöpfungsvater, eure Urschöpfungsmutter und Christus mit seinem Dual. Dann ruft die Ich Bin-Gottheit dieses aus der Wissensdatenbank der Gesamtschöpfung ab und vervollkommnet es mit dem Schöpfungswissen ihres höchsten kosmischen Evolutionsbewusstseins. Die unpersönlichen Bildmitteilungen aus dem größten und herzlichsten Speicherzentrum der Ganzheitsschöpfung, unserer Ich Bin-Gottheit, vernehmen die himmlischen Lichtwesen mit einem bestimmten Klang. Dann wissen sie sofort, wer von uns früheren führenden Schöpfungswesen die es in den noch unausgegorenen persönlich geführten Vorschöpfungen gegeben hat, die Information oder eine gelebte Eigenschaft oder sonstige wichtige Erfahrungen aus dem Schöpfungsleben in das Speicherzentrum der Urzentralsonne eingebracht hat. Nach dem Empfang einer Information sagen sie der Ich Bin-Gottheit ihren Herzensdank und manchmal auch dem jeweiligen Wesen, von dem die Information stammt. Dies geschieht aber nicht direkt zu diesem Lichtwesen weil wir ein unpersönliches Leben ohne Erhöhung unserer Lichtgestalt führen. Den freudigen Herzensdank über eine Information, die einmal himmlische Wesen als eine Schöpfungsneuheit für die Evolution eingebracht haben, übermittelt die Ich Bin-Gottheit nachträglich den betreffenden Wesen erst dann, wenn sie wieder einmal mit ihr verbunden sind. Jede Bildmitteilung aus der Ich Bin-Gottheit erfolgt ohne dass unser Wesen in Erscheinung tritt. Nur ausnahmsweise zeigen wir uns einem himmlischen Wesen mit unserer Lichtgestalt, wenn dieses sich das Sehnlichst wünscht. Wir sprechen mit ihm, so wie eure Kommunikationen über einen direkt zugeschalteten Monitor ablaufen, sehen uns und können dem Wesen jede Bildbotschaft direkt mitteilen, weil alle Wesen über den Lebenskern und eine Lichtschnur vernetzt sind. Über das Innere Selbst das Sende- und Empfangszentrum der Bildmitteilungen und zugleich das Unterbewusstsein und der Energiespeicher der himmlischen Wesen, das sich um den Lebenskern, das Herz des Wesens, über dem Kopfbereich befindet, empfangen wir die Bildmitteilungen, die sich mit Trillionen von kleinsten atomaren Geistpartikeln unseres Lichtkörpers verbinden. Dann sehen wir entsprechend unseres Evolutionsstandes im Lichtkörper die gegenwärtig übermittelten Bilder in siebendimensionaler Ausdrucksform. Versteht es bitte weitsichtig, bei den Mitteilungen der Ich Bin-Gottheit werden den himmlischen Wesen keine Abbildungen von irgendeinem Wesen gezeigt, das dazu beigetragen hat, dass von seinen Erfahrungen nun alle Schöpfungswesen profitieren können, weil wir in ein unpersönliches Leben eingetreten sind. Alle himmlischen Wesen leben mit ihren Dualen sowie auch ich euer Urvater in der Wesensgleichheit. Sie gehen auf verschiedenen Lichtplaneten unabhängig voneinander ihren selbstgestellten Aufgaben nach. Hätten wir ständig eine persönliche Verbindung und Kommunikation zu anderen Wesen, dann kämen wir nicht zur Ruhe und auch zu keiner weiteren selbstständigen Entfaltung unserer Evolution, die wir alle gerne noch weiter voranbringen möchten. Die geistige Weiterentwicklung wollen wir nicht nur für unser freudiges Leben, sondern auch als Ansporn für unsere Schöpfungsnachkommenschaft. Sie kann aus unserer fortschreitenden geistigen Reife Reifeabrufungen aus der Ich Bin-Gottheit frei nach ihrem Wunsch wählen, um diese später nachzuleben. In den Vorschöpfungen war das Energievolumen in der Urzentralsonne noch nicht so groß und unsere Lebensregeln noch nicht so weit ausgereift wie jetzt. Deswegen wurden die himmlischen Ebenen noch von den ältesten und erfahrensten Schöpfungswesen geführt. Dies änderte sich dann durch die Erweiterung unserer Schöpfung. Nun leben die früheren führenden himmlischen Wesen, die Cherubim und Seraphim sowie auch eure Ureltern in der gerechten Gleichheit aller Wesen. Wir alle leben selbstständig und unabhängig voneinander, aber immer als Dualpaar. Sollten wir neue Weisheiten im fortschreitenden Evolutionsleben entwickeln, dann fragen wir demütig und zurückhaltend bei der unpersönlichen Ich-Bin-Gottheit an, ob die himmlischen Wesen daran interessiert wären, die neuen Informationen in ihren Lichtpartikeln bzw. ihrem Wesensbewusstsein zu speichern. Unser Vorschlag wird von allen Wesen zuerst überdacht. Sollten sie ein reges Interesse daran haben, die neuen Weisheiten über die Ich Bin-Gottheit zur Speicherung zu übernehmen, dann wird im himmlischen Sein demokratisch darüber abgestimmt. Bei einer Zustimmungsmehrheit erfolgt dann die Speicherung zuerst in der Ich Bin-Gottheit, dann in allen himmlischen Welten und ebenso in den Lichtpartikeln der reinen Wesen. Einmal, wenn die Lichtwesen in ihren Herzen ein starkes Sehnen danach verspüren, erfüllen sie sich ihren Wunsch und rufen unser Evolutionswissen ab. Dies geschieht aber erst zu einem viel späteren Zeitpunkt, wenn viele himmlische Äonen vergangen sind und ihre geistige Reife bereits weit fortgeschritten ist. Die Bildinformationen holen sie sich dann aus dem Inneren Selbst – es ist das geistige Unterbewusstsein der himmlischen Wesen – zum Nachleben. Dies erfolgt aus ihrem freien Willen, weil die geistige Evolution eines himmlischen Lichtwesens absolut frei ist. Alle Informationen die in bestimmten Lichtpartikeln durch die eigene Verwirklichung anschließend zum Leuchten kommen, sind dann im Bewusstsein des Lichtwesens ständig aktiv und verfügbar. Das heißt, auf ihrem Planeten einer höheren Evolutionsstufe können sie dann diese aktivierten Daten, zum Beispiel bei einer neuen Tätigkeit, verständlich umsetzen. Jede Information, die ein himmlisches Wesen aus der Ich Bin-Gottheit zuerst im Unterbewusstsein, Inneres Selbst, speichert, kann von ihm in seiner Tragweite noch nicht genau erfasst werden. Erst dann, wenn sich die himmlischen Wesen zur Umsetzung der Informationen entschließen und für sie die Reifezeit gegeben ist, erfahren sie, welche Möglichkeiten ihnen in ihrer Bewusstseinserweiterung offenstehen. Das Wissen aus der Ich Bin-Gottheit, das die Lichtwesen zur Nachahmung abrufen, stammt nicht nur von den früheren führenden himmlischen Wesen in den Vorschöpfungen, sondern auch von vielen anderen. Sie haben eine Stufe der Evolution in einem bestimmten Lebensbereich schon vervollkommnet, die andere Wesen bis dahin noch nicht so weit erschlossen haben. Ihre Abrufungen geschehen ohne direkten Kontakt zu den Lichtwesen, die diese einst in die Ich Bin-Gottheit einbrachten. Die Aufzeichnungen von den führenden himmlischen Wesen in den Vorschöpfungen und vielen anderen Wesen in die Ich Bin-Gottheit eingebrachten Eigenschaften, erfolgten in Bild und Ton von ihnen schon viel früher. Deshalb findet im Augenblick eine Abrufung keine direkte Verbindung zu den himmlischen Wesen statt, auch nicht zu mir, eurem himmlischen Urvater. Wie ihr nun erfahren habt, gibt die Ich Bin-Gottheit nur jene Informationen an alle lichten Wesen zur Abrufung weiter, die in ihr bereits gespeichert vorliegen. Obwohl alle himmlischen Richtlinien, Eigenschaften und Informationen in den Lichtpartikeln der himmlischen Wesen gespeichert sind, können sie diese nur dann in sich zum Nachahmen abrufen. Wenn ihr Lebenskern, der energetische Antriebsmotor, der ständig über ein Lichtband mit der Urzentralsonne in Verbindung steht, eine bestimmte Energieaufnahmekapazität aufweist, um durch die hohe Lichtschwingung eine Evolutionsspeicherung aus ihren Lichtpartikeln freizulegen. Um sich ein Gesamtbild über die zu erweitern die Evolutionseigenschaft zu verschaffen, die sie auf einem Evolutionsplaneten dualweise erschließen wollen, fragen die himmlischen Wesen zuerst bei der Ich Bin-Gottheit an, wie sie zu verstehen ist.